Liebe Pferdefreunde, wir wünschen euch frohes Weihnachten und ein besinnliches Fest. Hier auf dem Schafhof ist es schon richtig weihnachtlich. Ich glaube, da kommt man mehr als in Weihnachtsstimmung und auch von mir ähm, frohe Weihnachten. Hallo zusammen, ich wünsche euch und euren Vierbeinern ganz frohe Weihnachten. Habt eine tolle Zeit, obwohl wir ein so verrücktes Jahr hatten. Genießt es einfach, kommt zur Ruhe und ja, habt einfach eine schöne Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage und alles Liebe. Ich wünsche allen Pferdefreunden ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Freunde des Pferdesports, ich wünsche euch besinnliche und frohe Feiertage. Frohe Weihnachten! <lacht> frohe Weihnachten euch allen und alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ja, hallo liebe Pferdefreunde, ich wünsche euch allen ganz wunderbare Weihnachten, eine schöne, ruhige und besinnliche Zeit. Einen tollen Rutsch, äh, auch wenn es sicherlich alles ein bisschen ruhiger und gediegener sein wird. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter im nächsten Jahr wieder. Und dann geht es irgendwann auch wieder normal weiter. Alles Gute.